Herzlich willkommen! Heute geht es darum, warum es nicht sinnvoll ist, während der Recherche mit dem Lesen anzufangen. Miriam hat ein Problem. Sie ist ziemlich ärgerlich und frustriert und sagt zu Lena, »Du, ich komme nicht parat. Ich komme einfach nicht weiter mit meinem Kram. Es gibt so viele spannende Sachen zu lesen, aber ich muss ja eigentlich noch andere Sachen finden.« so geht das auch nicht, sagt Lena. Du kannst nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Erst Recherche und dann lesen. Ja, aber ich muss doch auch wissen, was ich da gefunden habe. Ja, klar. Aber das geht eigentlich ganz einfach. Du kannst während der Recherche die Abstracts lesen. Dann kannst du einschätzen, ob ein Titel zu dir passt. Bei Büchern kannst du es auch mit Inhaltsverzeichnissen versuchen. Aber... Lesen. Absolutes No-Go. Wirklich, glaub es mir. Okay, nochmal für mich zum Mitschreiben. Nicht lesen während der Recherchephase. Hm. Okay, ich werde es versuchen. Viel Erfolg dabei.